So, im ersten Schritt lade ich mir zwei Dateien runter. Und zwar auf dem ersten Link habe ich einmal hier Basic, das ist die JavaScript-Datei. Und dann brauche ich hier Styles für, den, für das Layout des MIDI-Players. Das heißt, ich gehe auf Basic, mache Rechtsklick, Link speichern unter. Und dann lade ich hier eine JavaScript-File. Und das gleiche mache ich hier mit Styles. Und dann kommt hier eine Text-Datei. So, damit habe ich jetzt zwei Dateien hier. Die zweite Textdatei, die ändere ich noch ab. Die bekommt die Endung CSS. So, die Frage hier beantworte ich mit Ja. Und dann habe ich jetzt zwei Dateien. Einmal eine JS-Datei und einmal eine CSS-Datei. Im zweiten Schritt suche ich mir dann eine passende Vorlage aus. Ich habe hier eine erstellt, den zweiten Link und da brauche ich hier die index.html, die kann ich mir hier angucken und den Inhalt dieser Datei, den kopiere ich hier raus, also copy file contents und dann ist das in der Zwischenablage. Dann gehe ich in Webis und dann mache ich jetzt mal eine Einstellung und zwar ich gehe auf mein Profilbild, gehe zu Einstellungen, Text Editor und mache hier einfache Text, also schalte den Editor aus weil die mir dann unter Umständen was rausfiltert. Das heißt, ich gehe auf Speichern und arbeite dann erstmal ohne den Editor. Die Vorlage kann auf einer Seite eine Notation darstellen. Deswegen wäre es jetzt nicht so sinnvoll, ein Textfelder anzulegen. Zumindest wenn ich mehrere haben will. Sondern ich gehe da gleich auf Textseite und habe dann damit weniger Probleme. So, gibt es hier Einmal den Namen und wie man hier sieht, Editor ist ausgeschaltet. Ich habe hier keine Formatierungsmöglichkeiten. Und ich hatte ja noch den Inhalte-Index-HTML in meiner Zwischenablage. Und den speichere ich hier mal rein. Wenn ich jetzt mal auf Speichern und Anzeigen gehe, dann wird man sehen, dass ich jetzt mal nichts sehe. Außer die Notation, die kann ich hier aufklappen, aber sonst wird hier nichts geladen, weil ich ja noch die JavaScript-Datei hier verknüpfen muss. Das muss ich einmal pro Kurs machen. Da gibt es jetzt verschiedene Möglichkeiten. Und Möglichkeit 1 ist, ich lade diese Dateien hier in den Kurs direkt hoch. Möglichkeit 2 wäre, ich lade sie in die eigenen Dateien und äh, verknüpfe sie dann hier mittels einer Datei. Wichtig ist nur, die beiden Dateien müssen dann für alle Teilnehmer des Kurses verfügbar gemacht werden. Ich mache das jetzt hier einfach mal so, dass ich die beiden Dateien Hochlade, die ich runtergeladen habe vorhin. Also einmal die CSS und einmal die JavaScript. Und die können auch irgendwo im Kurs liegen. Das ist erstmal egal. Ich kann sie auch ausblenden, also verbergen. Wichtig ist dann nur, dass die hier verfügbar gemacht werden. Und was ich jetzt brauche, ist der Link jeweils zu dieser Datei. Das heißt, ich gehe hier mal Rechtsklick, öffne einen neuen Tab, beide. Und dann habe ich hier einmal den JavaScript-Link, den kopiere ich mal. Und dann gehe ich mal in meine Textseite. Und jetzt habe ich hier oben in der ersten Zeile, da kommt der Verweis zu dieser JavaScript-Datei hin. Ja, da ist jetzt hier nur der Dateiname drin. Ich brauche aber den kompletten Pfad. Das heißt, ich kopiere die URL hier rein und dann probieren wir das mal aus. So, jetzt ist Folgendes passiert. Das Notenblatt wird jetzt hier richtig angezeigt. Was hier noch ein bisschen komisch aussieht, ist dieser MIDI-Player. Aber klar, wir brauchen ja noch die CSS. Das heißt, ich gehe mal auf die Hauptseite zurück, öffne die CSS. Nein, das war das Falsche. Das hier ist die CSS, kopiere den Link, gehe in meine Textseite, in die Einstellungen und dann habe ich hier in der, jetzt in der vierten Zeile den Link, den ich hier wiederum austausche. Einmal speichern und anzeigen und jetzt habe ich hier eine ordentliche Darstellung für den Player. So, jetzt kann ich hergehen und zum Beispiel diese Textseite duplizieren. Dann gehe ich in die Einstellungen. Und tausche jetzt hier nur diese ABC-Notation aus. Gehe auf Speichern und Anzeigen. Und dann habe ich hier die neue drin. Man könnte natürlich jetzt diese textseiten auch in einen anderen Kurs kopieren. Das wird scheinbar auch funktionieren. Allerdings nur, weil man ja selber als Lehrer auf diese beiden Dateien hier zugriffert. Das heißt, ein Teilnehmer, der nicht in diesen Kurs hier eingeschrieben ist, bei dem wird es dann nicht funktionieren. Das heißt, man müsste für jeden Kurs dann immer diese beiden Dateien hier bereitstellen. Und dann auch die Links dann jeweils wieder hier anpassen für jeden Kurs.